Okay, äh, kurzes Vorwort in eigener Sache. In der letzten Woche hätte ich eigentlich Ferien gehabt. Diese Ferien habe ich aber dafür genutzt, um die Mappe soweit fertig zu machen. Wir haben eine Mappenabgabe für die Berufsschule, ihr wisst schon. Und äh, ich habe mich hauptsächlich der Mappe gewidmet, also habe ich mal wieder kein Content. Das heißt jetzt also, spät Spätabend noch was rauszubringen. Zu meinem Glück habe ich eine ganz lang eingespeicherte Seitenliste. Und darin habe ich Quickdraw gefunden. Das werde ich euch unten verlinken, ihr werdet direkt sehen, worum es geht und was ich vorhabe. Ich werde nebenbei auch ein bisschen labern und die äh, KI wird auch ein bisschen labern. Ich bin gespannt, was das wird. Okay, Leute, wünscht mir fucking Glück. Eine Stereoanlage. Und das solche ich 19... Okay, was soll's? Fucking, äh... Ich sehe Dreieck. Dreieck? Oder Quadrat. Ja, das wird Oder sein. Oder Tür. Oder Waschmaschine. Waschma ich sehe Kamera. Was? Oder Spülmaschine. Nein! A Jetzt weiß ich es. Stereoanlage. Das war. Das war keine Stereoanlage. Das war keine Stereoanlage. Tatsächlich überhaupt nicht. Aber okay, ein Pilz. Okay, fucking Scribble-Pilz. Ich sehe Banane. Äh. Banane. Oder, Oder Halskette. Oder Vase. Ah, jetzt weiß ich es. Pilz. Wir wissen genau, was ich jetzt tun werde. Ich sehe Schuh. Oder Golfschläger. Oder Löffel. Oder Kaktus. Ich sehe Weinflasche. Oder Cello. <lacht> Oder Toilette. Oder Socke. Ich sehe Eishockeystock. Oder Finger. Oder Glühbirne. Das konnte ich leider nicht erraten. Hm, ich fahr mich warum. <lacht> okay. Was ist das? Was soll's? Ah, jetzt weiß ich es. Zickzack. <lacht> Schön. Schön. Zebra. Es wird ein hottes Zebra. Pass auf jetzt. Äh, ich sehe Dreieck. <lacht> Danke. <Oder> Schraubenzieher. Nein! <lacht> Oder Vase. <lacht> ich sehe Känguru. Nein, nein, nein, nein. Oder Hammer. Oder Delfin. Delfin! <lacht> ich <lacht> sehe wer? ...oder Kissen. Ich nein, nein! Yoga. Das konnte ich leider nicht erraten. <lacht> Gut gesagt. <lacht> Zebra. <lacht> ah, Zebra. Ah. Baseballschläger. Okay, das wird jetzt aus wie eine Moralkeule. Passt auf. Ich sehe Schuh. Oder Kanu. Oder Posaune. Warum oder denn? Trompete. Ich sehe Gürtel. Wie sieht ein Baseballschläger aus? Kloster. Ich bin mir nicht sicher, was das sein soll. Ich dachte ich so ein los. Ich auch. Das konnte ich leider nicht erraten. Ey, ey, den kommt man doch mal kennen. Ne? Ey, schaut mal in die Kommentare, ob ihr das erkannt hättet. Das sah ziemlich aus. Das war ziemlich Baseballschlägerisch, oder?